MEIN RTL <lacht> MEIN RTL <lacht> Okay, hallo und willkommen zu einem neuen Video und zwar Master Builders und... ja, tschüss. Das war die Begrüßung. Wow. Okay, wir müssen tschüss ähm, machen. Ja, und ich bin schon dabei. Okay, warte. Du machst dir du machst einen schönen Fuß. Nee. Fuß. Ah, ja, das, das wird schon böse. Mm. Das geht schon. Machen wir unten halt noch. Kacke. Ja, noch so ein bisschen Schimmel. Was, was soll das Weiße darstellen? Bäh, ekelhaft. Was soll das Weiße darstellen? Äh, Nagel, Oh warte, scheiße, ich mache das. Ich mache das besser. Hast ähm, du einfach so ein Knochen raus äh, lassen, dass es so aussieht, als wäre das ja. Ich muss aber hier noch die. Machen. Okay, wir haben fünf Minuten Mist. Eigentlich ist sogar noch viel Zeit, aber okay, das ist sehr viel Zeit. <lacht> äh, ja, das äh, alles Weil was das ähm. ja, ist Weil, was ist gesagt? Danke, dass ihr Ein eingeschaltet habt. Ja, gut, das sollte ich eigentlich sagen, aber okay. Ja, jetzt mache ich das. So. Mach den Knochen, mach den Knochen, mach den Knochen. Ja, ja alles gut, alles gut. Alles, alles, ähm, finde aber schön, dass unser Fuß 13 hat. <lacht> Das sieht so kacke aus. Das sieht nicht aus wie ein Foot. Das, das sieht gar nicht aus wie ein Foot. Hä, Junge, was ist das? Das ist, das Ach, ist etwas. Hier. Mach das was? doch hier. Junge, mach ich auch. Oder so. Hier, hier so warzen. Easy. Weil hier seid das. Das sieht richtig kacke aus. Von dem Junge, du machst die Zehen jetzt zurück da, wo sie sind. Nee, das sieht hässlich aus. Richtige, Mann! <lacht> Richtig geil, hab okay. ich gehört. Mach jetzt die Zehn! Nein! Die, die sahen <lacht> voll hässlich aus, Colin! Ja, okay, dann sag mir, wie soll euch das besser machen? Und auf dem Fuß! Und nicht irgendwie dann Nee! nee. Wie so oft, das jetzt Zehen! Ja! <lacht> Alter, ich rasch da aus, Alter, ich rasch komplett aus! ja jetzt ich will, hat er sogar vier Zehen. Das sieht nicht nach 10 aus. Junge, ich, ich sehe da 10 drin. Also, was willst du? Hier, Junge, das sieht, das, auch das das sieht jetzt aus wie 10. Das sind, von oben sieht das aus wie 10. Nee, das sieht aus wie eine Kalle. Ja, sorry. Ich sehe da keinen Unterschied. Du lässt das jetzt alles so, wie es hier ist. Hier wird sich jetzt nichts dran ändern. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier, hier nichts dran holteln. Egal ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es hier nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleibt doch ruhig! Nein, das heißt deine eine Schnauze! Äh, Ticke. Ja. Wie kannst du Effekte auswählen? Mit dem Sternchen. Oh! Huh. Egal, egal Egal, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Okay. So. So, das sieht okay. so ekelhaft aus. Oh, Bäh! Okay. okay. Ähm. Sorry, aber das ist nicht wirklich. Das. Das. Ist, ist irgendwie geil ey, ey, Es ist von, gut, aber es ist nicht. Foot. Scheiße. Super Pup. Das hast du nicht auf 6 Minuten. Das, das sieht super aus. Das sieht nicht aus wie ein Scheißfutter. Das sieht so kacke aus. Aber ich sehe sehr viele Goods und Okays. Ähm. Ja, okay. Das hier, das hier. Nee, das hier, das hier ist ein zwar so kein Okay, warum hat man so viel Zeit? Oh. Ähm, das mm -hmm. sind wall off und keine Füße. Puh! Obwohl er es versucht, okay. Ich wollte gerade was anderes gehen, danke. Das ist ein Äh, äh der hat auch Schimmel. Die haben äh, beide Schimmel und beide lecken es. Äh, oh. Boah, Geil. Ähm. Hey, das ist unsere Idee gewesen. Okay. Hey. Ist es okay? Ist es okay? Ich. Na mein Junge, ich kann nicht. Das ist viel zu wenig Zeit, um zu bauen. Hä? Äh? Das ist kein Furt! Ja, Junge, was soll das? ich... Ähm, was ist... Was soll das? Äh, Report, Report, Report, Report, Report, das musst du ausblenden. Das musst du ausblenden. Ich, oh, der hat gewonnen. Okay, äh. Banana. Banana. Äh, sollen wir einen Affen okay. machen? Nee, wir sind dort zu schlecht dafür. <lacht> äh, dann für erst die Banane und dann. der Affe. Zeit haben. Ah, ich habe einen äh, Braun geholt. Soll ich Braun oder. Ah, nee, ja. Braun sieht ja so aus. Der äh, sieht besser aus. Warte, ich mache jetzt. Ich mach, nee, ich bin so eher der, der Typ, der alles verschönert. Das sieht voll weird aus. Du schaffst das, du schaffst das, Junge. Du musst wohl halt doppelt so dick sein. Aber mach du der doppelt dicke, ja. ich mach dann fertig. So, das ist der perfekte. Okay. Hast du eine Idee noch? Ja, Ein Wald, Urwald, Urwald. Ja. Junge, als ob du... Bitte das bitte noch mal ähm, hol jetzt Dschungelbäume, hol Dschungelbäume. Ja, aber wir haben kein Gras. Warte, mach einfach. Ja, jetzt haben wir Gras. Hm. Die Banane ist aber nicht schlecht. Nee, nee. Boah, Junge sind die groß, die Bäume. Junge, ja, was sind Dschungelbäume? Was? What did you expect? Minuten. Junge, was haben wir denn noch machen? Ich habe eine Idee. Was? Wir machen einfach so eine kleine hier. So, eine... Okay. So, Bananen, ja. so. So. So. ja. Ja, giftig! Scheiße, ich geb dir gleich giftig. Junge, <lacht> hattet ihr das wirklich in der Grundschule? Ja, da hatten wir ungefähr. Da hatten wir so einen Geschmackstest. Ähm ah ja, den hatten wir auch. Da hatte ich ein Radieschen bekommen. Und äh, ich musste das auskotzen, weil. Ich habe fast gefühlt im Mund geblutet. Das war geil. Also, also du bist ja gegen diese. Nur bin ich eigentlich nicht. Aber ich konnte da noch keine Schärfe ertragen. Okay, warte. Schärfe? Oh. Oh. Äh, das, das kriegt ein Epic. Ja, äh, Junge, das ist, ein Epic. das ist einfach ein Epic. Obwohl, gut. Weil hinten da was äh, kaputt wurde. Äh, ah, das kriegt nur ein Epic. Das kriegt ein Legendary für mich. Der hat kleine Bananen in seinem Na oh, Junge. Aber das ist, das ist mir keine 5 Minuten Arbeit. Es ist okay, weil es eine Banane ist. Ja, okay. Aber also das sind keine 6 nee, puff, Minuten. Puff, komm, komm, komm. Der hat sogar Regen. Um. Der Typ hier. Oh. oh das ging Legendary. Easy. Der Affe gut. ist einfach so cute. das geht Das kriegt Legend Legendary. Junge, das auch. Junge, ich fett nur mit Legendary, weil die so gut sind. Und wir alle scheiße. Ich wollte eigentlich auch in Affe machen. Das gibt's einen ein Puff, oder? Puff. Puff. Es Bäh. ist ja nicht mal eine Banane. Was ist das? Was ist das? Oha, Alter! Was? Nein! Es ist, es ist halt eine Banane, deswegen kann ich nicht dieses schlecht, ich, super schlecht geben. Ich, ich gib's okay, weil es eine Banane. Ah, Split okay, ein Bananensplit gegen okay. Gut. Sogar gut. ein Springwort. Okay, will, lass mich hier. ist hey, schon wieder dieser Typ? Pup. Super Pup sogar, obwohl das eine Banane. pup Hör auf, um sowas zu machen. Okay. Wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da. Oh. Das da... Ah, da oben. Ich konnte nicht mal wo. Ich habe gar nichts gesehen. Äh, das Äh, ja, es ist eine Banan äh, Bananen... Ist das eine Banane? nicht so gut. Ich, ich gibt's nur okay, ich gibt's nur okay, wegen meiner Affe wie es ist. Äh, uh, okay, letzten natürlich. Ey, du, du, willst, du willst was Schlechtes geben, was willst du? Ich habe einen Typen gesehen, der. Ja, okay, ich. Uh, der, der, das war auch richtig. Der, der, der war einfach nur legendär, der Typ.